Stell dir vor, Bürgerinnen und Bürger aus dem hansa legen gemeinsam Werte und Ziele für die Entwicklung ihres Viertels fest. Stell dir vor, dass daraus echte Projekte entstehen. Stell dir vor, alle können dabei mitmachen. Und jetzt stell dir vor, dass genau das in Münster Wirklichkeit wird. Moin! Ich bin Sascha. Das Hansa-Forum ist eine Initiative, die zusammen mit dir das Hansa-Viertel nach deinen Vorstellungen gestalten will. Dazu bringen wir Menschen aus dem Quartier zusammen und fördern gemeinwohlorientierte Projekte. Dafür stehen uns 250.000 Euro zur Verfügung. 250.000! Wie das alles funktioniert und wie du dich ab sofort aktiv in die Entwicklung des Hansa-Viertels einbringen kannst, erfährst du hier. Abonniere jetzt! unser YouTube-Kanal und den Newsletter auf unserer Website.